Vanlife Geheimnis Nummer 7, man nimmt ab. Wenn man ständig an interessanten Orten ist, ist man natürlich auch viel mehr unterwegs. Man hat viel mehr Bewegung, da auch viel mehr Reize auf einen wirken. Ich persönlich vergesse manchmal zu essen, was meinem Körper aber auch gut tut. Beim Vanlife nimmst du ab.